Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute mal wieder unterwegs und zwar in Chemnitz. Inzwischen ist es kurz vor sechs. Der erste Tag der Bildungsräume 2016, äh, 2017 ist vorbei und ich habe äh, einen langen Tag hinter mir. Es war aber unheimlich informativ. Ich habe einen Workshop besucht zum Thema Learning Analytics. Das heißt, wie kann man herausfinden, wie Lernende tatsächlich mit digitalen Medien lernen und das hat sich herausgestellt, dass es nicht ganz einfach ist aufgrund technischer Schwierigkeiten, aufgrund vor allen Dingen rechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbestimmungen und sowas. Ich habe viele neue Kontakte geknüpft, habe nette Leute kennengelernt und gehe jetzt erstmal zurück ins Hotel, lege die Füße hoch und dann beantworte ich noch ein paar E-Mails. Und morgen geht's weiter. Dann mit der offiziellen Eröffnung der Bildungsräume 2017. Äh, ich bin gespannt. Morgen gibt's dann das nächste Video von mir. Bis dann. Ciao.